Am Abend das Konzert an der Universität von Manitoba in Winnipeg. Den Anfang machte die Uraufführung der Komposition Ember von Örjan Sandrit, dem gastgebenden Professor. Es folgten ein Auszug aus der Komposition Les Otros von Philippe Leroux, danach ein Stück für Streichquartett und Elektronik von Giorgio Magnanensi, Teatro del Ludito, so der Titel. Und schließlich nach zwei Madrigalen aus der Renaissance die Love Songs von Claude Vivier. <Sie> Das klang aus Heidelberg mit seinem ersten Konzert in Kanada. Es war eine wunderbare, wonderful Performance. Ich liebe alles, particularly die Werke mit der Voice.